In der heutigen Zeit entstehen immer mehr Daten, nicht nur in Unternehmen, sondern auch im Internet allgemein verfügbar. Die Struktur der Daten wird dabei immer komplexer und das liegt daran, dass die Informationen mit weiteren Informationen angereichert und verknüpft sind. Diese multidimensionalen Datenräume können mit herkömmlichen Datenvisualisierungsmethoden gar nicht mehr abgebildet werden, wie zum Beispiel Tabellenkalkulationen. Und deswegen brauchen wir auch neue hardware und Algorithmen, um diesen Datenfluten begegnen zu können. Zum Beispiel gibt es eben erhebliche Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, die man nutzen kann. Brillen zum Eintauchen in die virtuelle Realität sind für jedermann inzwischen erschwinglich. Durch die zusätzliche Darstellungsdimension in der virtuellen Realität können Daten immersiv erfahrbar gemacht werden. Parallele Hierarchien dienen zur explorativen Analyse von hierarchischen Zusammenhängen. Im Gegensatz zum kartesischen Koordinatensystem werden dabei die Achsen parallel zueinander angeordnet. Dadurch können Datenpunkte aus dem multidimensionalen Raum auf einer Fläche verortet werden. Unsere Forschungsarbeit zielt jetzt darauf ab, visuelle Lösungen zu finden, neuartige Zugänge zu schaffen, um in den komplexen Datenstrukturen Zusammenhänge zu erkennen, die vorher quasi versteckt sind. Wir wollen eigentlich diese Lösungen, die wir hier in der Forschung entwickeln, gerne mittelfristig auch in den Produktiveinsatz bringen und besonders gerne auch neue Anwendungsdomänen erschließen. Da wäre ein Beispiel die Analyse von medizinischen äh, Daten, die in der Diagnose erhoben werden, wo dann genetische Informationen auf Therapieentscheidungen abgebildet werden können. Für die Überführung in äh, bestehende Anwendungssysteme unserer Visualisierungssysteme kommt zum Beispiel die Cloud in Frage, was äh, auch eine große Herausforderung für uns in der Zukunft darstellt. Zur Visualisierung der multidimensionalen Daten entwickeln wir mit dem Glyphboard ein glyphbasiertes Analysewerkzeug. Ein Glyph repräsentiert dabei eine Informationseinheit durch verschiedene visuelle Eigenschaften, wodurch Muster entstehen, die durch den Menschen sehr schnell interpretiert werden können. Für die Interaktion erforschen wir den Einsatz neuartiger elastischer Displays. Elastische Displays erlauben die haptische Exploration von komplexen Datenmengen.